Hallo liebe Freunde von leuchtenden Sternen, funkelndem Glitzer und romantischen Goldregen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich jedes Mal restlos fasziniert von den bunten Sternenregen, den Goldfontänen und natürlich auch vom Rauch und den Glitzersternen. Als ich später erwachsen wurde, merkte ich, dass Feuerwerke oft wie Zwillinge sind. Zwillinge gleichen einander, nur dass es bei Feuerwerken schlimmer ist. Man stumpft ab, das sekundengenaue Knallen, die roten, blauen, grünen und goldenen Lichteffekte locken immer weniger Menschen hinter dem Ofen hervor. Wir leben in einer Zeit, in der es neue Impulse braucht. Lichteffekte, Kracher, Feuerschrift, das ist das eine. Musikalische Untermalung mit den Lieblingsliedern des Brautpaares erzeugt emotionsgeladene Knisterstimmung. Und das ist es, was ein Feuerwerk wirklich einzigartig, unvergesslich und bis in die Haarspitzen persönlich macht. Ein Hochzeitsfeuerwerk in Wolfsburg kann ein ganz besonderes Erlebnis und Geschenk für das Brautpaar und die gesamte Festgesellschaft sein. Ein Musikfeuerwerk in Wolfsburg ist zum einen ein toller Programmpunkt und zugleich ein einmaliges und unvergessliches Highlight für alle Anwesenden. Wir von Pyromagic Feuerwerke sind Ihr regionaler Anbieter eines solchen Highlights. Sie sind auf der Suche nach einem solchen Highlight, das jede Hochzeitsparty braucht, dann kontaktieren Sie uns gern unverbindlich. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Pyromagic. Geheimnisvoll, überraschend, feurig schön.